Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World Yoshi! Alle dabei ist wieder der Daddy. Und wir machen das Ninja-Land. Yappo, ja, Yappo! Ja, ich bin kaputt, ich brauch hier Grünseblumen. I wanna be Ninja! Genau. Da wird er würde dann kein Ninja sein. Also ich kenne niemanden. Blum! Danke, das geht schon viel besser. Cool, cool! Im Dojo. Ja, ja. Oh, oh, das sieht voll geil aus. Guck diesen scheiger da an, siehst du den? Da drinnen, dieser Blaue. Der weint, weil er nicht in Smash ist. Oh. In Land, herzlich willkommen. Jo, danke schön. So, es sind zwei Level nur. Ne, es sind drei Level. Ne, es sind vier. Ne, drei. Drei drei, drei, drei. drei, drei. sechs. Drei. <lacht> Nein, es sind drei. Okay, Haus der trügerischen Türen. Uh, ich krieg Angst. Uh. Wieso kriegst du Angst? Weil das sind trügerische Türen. Die wollen mein Geld, die wollen mir einen Vertrag anzetteln. Oh nein. Versicherungsvertreter. Oh nein, Versicherungsvertreter. Der ja, ist Türen. Warte, warte, warte drück, drück dich mal. Ja, cool. wie cool das aussieht. Deins oder meins? Meins natürlich, nein. Warte, also, krieg ich auf dich bouncen? Boik, boik, boik. <lacht> so, denn es das heißt, oh mein Gott, was? Das heißt äh, 100% sammeln? alles sammeln. Ey, hör mal auf. <lacht> <lacht> Gleichzeitig. Oh mein Gott. Warte, kann man hier lang? Nee. Das müssen wir irgendwie anders machen. Oh! Oh! oh. oh. <lacht> Yay! Ein Red Coin haben wir geschafft. Boah, wir sind richtig krass. Oh Gott, Superman! Das macht Superman hier. Oh, Leute, danke. Ich finde... Warte, nein, da oben ist vielleicht was. Ja? Warte, nee, da kommen wir da nicht hin. Warte, komm mal her. Da so kommen komm wir noch normalerweise nicht hin. Warte, komm mal her. <lacht> Hab ich ja gesagt. Okay. Njom! Ninja. So, da ich habe heute mit Danny gespielt werden wir wahrscheinlich nicht so viel schaffen. Was soll das denn jetzt heißen? Äh, ich mein, du, du bist zu gut und du erklärst zu so viel oh. beim spiel. Äh, das wollte ich gar nicht, mach du einfach. Ja, ich kann das besser. Ja, du kannst das viel besser. Du bist einfach besser im Spiel, ne? Klar. Ja. Warte ah, waren noch ein paar äh, Warte hier unten. Hier nach unten? Da muss weg von mir. <lacht> Und jetzt? Höh. Höh. Wo bin ich jetzt? Was ist denn das? Hier. Hä? Was sind wir? Vielleicht ist, ist das nur irgendwas für dieses Rückwärtslevel. Ich kann. Ey, musst, ich, bin, ich bin irgendwie verloren hier. Du ja. ducken so. Und dann musst du dich so bewegen. <lacht> das geht nicht. Ich kann nichts machen. Okay. Was machst du? Dein Korken! Oder war es ein Korken? Was auch immer, dein Outfit ist weg. Nein, ja, warte. warte. Hast du alle? Zurück, komm zurück. <lacht> hier hinten war noch was. Ja? Wo denn? Oh! Mach du. Herzen. Nur Herzen? Oh! Ein Nur Herzen. Ein Herzen! Nur Herzen! Hey. Klaus, oh, wie weit bist du geflogen? Wuß! Wuost! Boos. Angelbuß in Minecraft! Sorry. So, oh, hier, hier kriegst du nochmal ein paar R. Nimm sie dir! Ach, ach. Hat er gerade ein Schwert gehabt? Oder so ein Messer oder sowas? Oh. Cool. Ist hier irgendwas drinnen, versteckt? Ne, ist gar nichts. Cool. Dann guck dir mal den Scheiger ein. Glaubst <lacht> <Hab's noch? Nein. lacht> du? Gesundheit. Das kann ja mal passieren. Er muss nicht. Ja, okay. Cool. Und jetzt? Ach, hier kann man hoch. Kann man nach links? Zur Blume. Nee. Das ist rechts. Äh, stimmt. <lacht> <lacht> Links. Äh, rechts. Oben, unten. Left right, A B B A. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ah, warte. Easy. Hä? Wieso bin ich. Äh, soll ich... Controller-Drifting man kennen. Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Achso und da oben und die Piranha auf dich. Warte, ich glaube ich weiß, weil erstmal so. Das ist nur auf einer Seite. Ach so! Oh lol! Juhu, hat's geschafft, Leute! Applaus! Dafür das hat das doch ein Abo. Wert. Lasst ein, like. Lass ein Like da. Abonniert mich! Schreibt was in die Kommentare! Hilf nicht! Hallo, willst du nicht eine Eier? Oh, ich nicht. Ich hab eins. Achso. Ein Baby. Achso. <lacht> Achso, ja, dann... Ich will ihn jetzt nicht verstehen. In der gleichen Channel hier. Oh, lol, tatsächlich. Tatsächlich. Hä? Das dritte, glaube ich, oder? Das hier? Ja. Äh... Keine Eier mehr. Ja, ich bin auf dich. Nein, lauf! Hm. Hä? Ja, komm, ich mir noch. Okay Du musst aber etwas mehr oh. damit man dich hört Weil man hört danke dich nicht Danke für die Eier Ah, gerne doch, du Dir schenke ich all meine Eier Hier hast du noch eins Danke Bruder, Wallah, Danke, ey Voll cool Warte, also da unten. Da unten? Da drunten Warte, da, da war drunten Warte, ich schieß ab Hui That's a lot of cash, cash money. Äh, nicht noch, nicht noch machen, nicht machen, nicht machen Oh, ja. Jetzt äh, warte äh, warte ich stell mich woanders hin, oder? Na, mach mal, mach mal. Hä? Mach! Nimm alle, nehm alle. Nach rechts, rechts, rechts, rechts. Nach oben, da oben. Yes! Okay. Äh. Eigentlich, ich struggle so mit einem. <lacht> Komm doch, hier gibt's nichts mehr. Warte, warte, warte, ich mach mal Smash-Move. <lacht> Ist das. Kommst, kommst da nicht, ich, das geht nicht Kommst du da nicht hoch? <lacht> du? Okay. Okay, hat's hochgeschaut. Die sind so... Die <lacht> sind so, so glitschig. Ich mag so... Glitschig? So Eis, sind wir auf schwammig. Eis? Schwammig. Wir nie, nie, Pass auf! Schwammig. Okay. Was denn? Nee, Der Gegner, der wollte dich ähm, verprügeln. Genau, das wollte er. Hier für dich. schenke sie dir alle. Das sind alle meine Eier. All mein ähm, Hab und Gut. Ey, danke. Hey, warte, warum sind meine Herzen weg? Hä? Ich habe doch ein Kostüm an. Ja, moin. Ich habe weil weil du auf mir drauf warst. Äh War ah, nicht mal, nicht mal, nicht mal. Ich will gucken, wie man das äh, bekommen soll. Ja, so. So soll man das. Ach, Spaß. So, oder? Ja. Und dann hier hochfliegen. Yay! Yeah. Juchuu! Wow, wow, wow! wow. Ey. <lacht> du rumabgebrannt wurdest. Hä? Oh. Wie kann man noch. Äh... Hä? Was hast du gemacht? Äh. hä? Ach so. Ja, ja, das, das zeigt du? ja Sachen im Hintergrund. Hier. <lacht> Den da abschießen, bitte. Ich hab keine Eier. Hm. Hm. Nice. Warte. Oh Gott. Mit ihren scharfen Messern. Mesern. Mesern. Oh, Hier ja, abschießen alles. Lass mich in Ruhe. Hauer. <lacht> ich aussehe. <lacht> das sieht ja interessant aus. Ne, lass mal. Was ich äh, gehst du von mir runter? Oder schießt du zumindest ab? Schießt du zumindest ab. Ja. <lacht> Komm, du hast doch Schulter gespielt. Oder? Ich wollte auch nicht mit den Joy-Cons. <lacht> Als ob das mit denen so ein großer Unterschied wäre. Lalo, <lacht> die driften auch noch. War <lacht> eine gute Foto. Ja. gute Ware, gute Ware. <lacht> gute Ware. Wie ich da rumstehe. <lacht> Au, Aber was für Au. habe ich hier bis hierher gefühlt. Ach so, ja, ich auch immer. <lacht> <lacht> hier ja, nimm dir ein paar eier und dann hast du auch mal welche äh komm ich brauch einen Schlüssel verdammt wir brauchen einen Schlüssel da unten ist er wie kommen wir zum Schlüssel? warte hier, so hab ich auch schon versucht, hä? oh, ich glaub ich hab's rausgefunden was, wie hast es gemacht? oh ja hol ihn, hol ihn. wie das laggt mit dem Schlüssel Direkt voll, siehst du ja, direkt Doch, direkt voll. Okay. Äh. Ui, gut Erstmal das Paar stören hier. Juhu, haben Am alle Blumen! Wow! Nee, noch nicht. Äh, wir brauchen nur noch rote Münzen, aber alles. Und einer von uns muss die leben behalten, das mache ich dann Ich brauche noch fünf, ja. Hier für dich. Ich hab's gewusst. Nice. Das war so ein nice, shot. Aua. Ey. Auf. Ich hab meine Eier verloren wegen dir. Du hast alle meine Eier geklaut. Ich hab keine Eier mehr. Gib mal her hier. Oh. Guck mal wieder, wo der drauf ist. Auf so einem Topf. Wie cool. Nein, der ist nie auf einem Topf. Der ist immer auf dem Boden gepflanzt. Nein, meine Eier. Egal. Äh, brauche ich eh nicht. Ich brauche keine Eier. Er braucht schon Eier. Oh, sorry. Oh, sorry. <lacht> nice. Uns fehlen nur noch vier. Und äh, Hä, jetzt will ich zurück. ein Bier. So, hier lang. Aua. Wir müssen noch um hier. Leute, warte, warte, warte. Warte. Nein! Kommst du noch? Sonst hau ich einfach ab. Warte, warte, warte, warte, warte, warte. Mach! Warte! Und dann nochmal abschießen. Ja. Mach. <lacht> warte, warte, warte. Nichts weit, nichts weit. Nur ganz, ganz vorsichtig. Okay. <lacht> Juhu. Boy! Bo. Warte. Ja. Boy. Nein, nice. hier doch irgendwas, oder? Nee, okay. Aber komm, siehst du das hier, das Schild? Das Ziel ist in der Nähe. Aber das heißt, wir haben Coins übersehen. Das muss es nicht heißen. Du hast meine Eier wieder geklaut. Ich brauche noch irgendwo... <lacht> brauch du hast voll viele gehabt. Auf! Ah! <lacht> voll auf mich, ey. Oh nee, uns fehlen jetzt tatsächlich Herzen und rote Münzen. Die dürfen wir mal suchen. Ich kann gehen nochmal zurück. Naja. Ja. Warte, kann man die Dinger abschießen? Nein. Nein. Was denn dann? Was kann man denn hier abschießen? Das Schild. N -n -n. Nein. Hm. Dann müssen wir es wohl nochmal neu machen. Schieß mal den ab. Den Scheigei da. Ja, geht das nicht? Okay. Na dann. Warte. Warte? Hä? Oh, lol. Ah, das war, war ich schon, wahrscheinlich schon für später. Bei den äh, Missionen. Bei den Quests. Gut zu wissen. Lol. <lacht> Kombo. <lacht> Und wie fandest du das Level? Wie würdest du es bewerten? 1 bis 10 würde ich sagen. 1 bis 10. Ja. gerade Skala von. Äh 1 bis 10, würde ich sagen. Ja. Ja. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar, ihr habt's gehört. Wir werden gleich noch das obere Level da machen. Also das sind in der Mitte, meine ich. Suddenly? Hier ist was erschienen. Was ist denn das? <lacht> und hier sind alle. Juhu! Ja, war ein unsichtbarer Flatterding-Typ. Okay. Dann noch schnell ins Ziel mit vollem Leben und dann können wir das nächste Level machen. Komm. <lacht> <lacht> <lacht> Voll gegen den Bildschirm. Weiter geht's mit hinter dem Shoji. Warte, das ist kein Kostüm. So jetzt aber richtig hinter dem Shoji. Hoffe, das ist so richtig. Keine Ahnung. Okay. <lacht> ich dachte, es kommt irgendwas krasses. Ich meine, alle deine Wörter sind richtig krass. Kleiner als drei. Ui, Perspektive hat sich geändert. Hello! Oh, Scrolling-Level! Wie Scrolling-Level liebe! Ich ich war, wir bleiben einfach hinter dem Ding und dadurch können wir cheaten. Machen wir leider kaputt. Ha, komm zurück. Hier war irgendwas bei mir. Ja, hier? Achso. Oh, ich habe gehört, das wäre bei mir gewesen. Ich hab's doch ge gesagt, hier, komm her. Ja, sorry, dass ich lebe, ey. Obba, sorry, ey. ich lebe. <lacht> ey, Jacqueline, sorry. Hä? Was du denn? Hab das ab ich hab das abgeschossen. Jetzt zählt das erst. Wow. Wow. Dafür haben wir das Level neu gestartet. Ey, weißt weiß, du, was cool ist? Wir komm sind meine den Schatten. Ja, meine auch. Oh. <lacht> was war das? Wie, wer war das? Ja, ja. Hintergrund, Hintergrund. Hä? Ja, das Bild. Achso, ist egal. Hä? Okay. Das Bild sah aus wie so ein Fuchs. aus wie ein Ja, man hört dich nicht, Lenny. Mussten ja ans Mikro. Mega! egal. What the fuck? Nein! Wie ich scroll, das machst du. So? Nein! <lacht> Mann, auf! Das Mach doch nichts, mit. Das driftet. Ja, das... Ach so, das driftet. Das ja, dann? Dann ist ja okay. ne? Ey, äh, hallo! Das ist so, so, Boah, das so. fuckt voll ab, dass du mich die ganze Zeit nehmen kannst. Ich will das nicht. Ich will nicht genommen werden. Von dir. In deinen Mund. Das ist nicht so geil. Okay, das ist easy. Das ist auch easy, erst ja, durchrennen Ja, weil hier eine Tür war. So, Dani, ich bin wichtig, ich habe nämlich alle Herzen. Hier war sogar noch irgendwas. Wow. Ja, jetzt kommt noch einer, jetzt kommt noch einer. Ja? Der kommt angeflogen. Ja, okay. ja, ja. Halt dich bereit. Wow. Schon wieder nix. Und dafür haben wir das Level neu gestartet. Wir haben, glaube ich, keine einzige... Was machst du, okay. was machst du? eine rote Münze. Ja, die kam gerade. Die haben wir verpasst, vorhin. Nein, das war... Das Ne, nee, wir hatten vorhin eine verpasst. Das war die, die wir verpasst hatten. Nein, geh weg! Oh, gut, gut, gut. Egal, ich habe keinen, ich brauch kein Herzen. Nach unten, nach unten! Oh mein Gott. Komm schon, komm schon. Lass mich immer vorgehen, okay? What the fuck? Ey, das wird verarscht einen voll. Ich weiß nicht, wer wer ist. Das war die schlechte Idee, dass wir beide Apfel nehmen. <lacht> Verdammt, das war wirklich nicht schlecht. Nein, da unten! war eine Blume und wir haben unsere Äpfel verloren. Hier unten war einfach eine Blume. Wow. Sorry. Oha. Du hast die gekillt? LOL. Du hast die gekillt. mir. Ja, mit dir. Komm her. Nächste <lacht> Woche habe ich gehört spielen wir äh, Battle Toad. <lacht> <Man. lacht> Guck mal im Hintergrund. Wie cool. Aus. Das sieht ich cool ich aus! Blöd Mann! Ja, die weil, wissen ja, wo die andere ist. Ja, mach, mach doch Stoppotage! Hä? Ja. Nein, ich wollte nicht! Jetzt haben wir schon mal alles ein ohne dich. Ich brauch dich eh nicht ja. für alles. <lacht> ich eh nicht für nix. Oha! <lacht> ich, so, ich dachte ich wäre der grüne Yoshi. Guck mal, wie ich stehe! <lacht> wie geht das überhaupt? Wie geht das? Wie geht's da, wenn du an der Ecke stehst? <lacht> okay, da war nur eine rote, eine rote, eine rote Coin, ja? eine rote München. Da kommt eine! Nee! Ah, oh, nichts besonderes. Ja für, mich. ja, für dich. Ich beschütze dich, okay? Und Schatz, ich beschütze dich. Hintergrund! Nice. Gut gemacht, Andy. Danke. Immer doch gerne. <lacht> Guck mal Hintergrund, wie cool das aussieht. Der sieht voll cool aus, der im Hintergrund. Zack! Okay. Achso, das sind blaue Münzen hier. Oh Gott! Knapper geht's echt nicht. Okay, wir haben alles, außer die eine, die zu schnell war. Und wir haben noch rote Münzen. Und du hast Herzen und wir uns fehlen noch rote Münzen. Die sammeln wir schnell. Oder die waren da schon. Das wissen wir jetzt noch nicht. Hier oben. die oben. Da oben. Ah. Habin. Habin. Gute, gute. Ware sind gut. Habe ich gehört? Hilf, hilf. Hilf. Oh mein Gott. Alles gut, lebst du noch. Brauchst ein Krankenhaus? <lacht> Wie das aussah. Oh, ich hab alles. Alle rote. Hey, du musst. Du musst. Wenn du, Gang. wenn du das Video bearbeitest, musst du an dieser Stelle gucken, was bei mir passiert. Okay, mache ich. Mache ich. Hä? <lacht> hey, ich sehe gar nichts mehr. Okay. Aber das Level ist cool, voll cool aufgebaut so, ich mag das. Äh, alles gut bei dir? LOL! <lacht> <Leute. lacht> nein, oh Gott. Äh, hier kann man stehen. Meine Herzen, nein! Was? Na, machen wir die auch noch gleich. <lacht> äh, <the> was? LOL! <lacht> <Leute>. Bowser! <lacht> <Pause. lacht> Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn von der Lore. Bowser gibt es doch noch gar nicht, das ist Baby Bowser. Wieso? Die Teilmaterie materie hier ist kaputt. Hier gibt es nicht, nicht, noch nicht mal Baby Mario. Mamma mia. Ich würde sagen, wir machen das nächste Cowabunga. Level auch nochmal. Was? Kawabanga. Ja. <lacht> so, das mache ich dann gleich, das schreibe ich noch gleich rein. Aber jetzt machen wir zusammen noch das letzte Level. Nicht so an! Okay, sorry. Sorry, dass ich angucke. Boss Fight Nein, ist kein Bossfight. Warte, warte, warte, was ist was ist denn mit dem Dinge? Ach stimmt, das machen wir erstmal. Das machen wir erst erstmal. Und danach schneide ich es das rein. Kaufen wir alles? Ja, natürlich. Warum sollen wir nicht alles kaufen? Ich würde gerne 0 einwerfen. Oh, geht nicht. Weil ich so oft spiele. Guck mal wie viel. Juhu! Okay, was gibt es hier? Was glaubst du? Was cooles? Ein Samurai. Ein Samurai? Oder ein Ninja. Bambuszylinder. Cool, cool. Pandy freut sich. Asienlampe. Cool, cool. Heißer Heiztisch. Heiztisch. Heiztisch. Asienpralinen-Schachtel. Wo ist das? Asiatisch? Keiner. Warmer Heiztisch. Heißofen! Heiz, Heiz, Z -z -z -z -z. Japanisches Schloss. Oh. Eine Bushitoni! Wirklich ein Samurai. Ja. Japanische Schachtel. und Maserati! Oh, Papierschachtel! Ich hätte gern Maserati <lacht> Nein, ich will Outfit! Oh. Ich, Outfit ich hätte gerne Maserati! <lacht> Weiß nicht, was das ist. Das ist ein Auto, glaube ich. <lacht> okay. Keine Ahnung. Ich stelle dir vor, so ein Auto-Kostüm -Auto So, wir sind jetzt auf der Jagd nach der zweiten Blume Und danach möchte ich die ganzen Level nochmal offscreen ähm, Mit den Herzen alle durchschaffen Durchmachen, ja Wir haben ja jetzt hier alles, ne? Doch, doch, wir haben alles Nur findest noch diese eine Blume Die werde ich euch nur noch kurz reinschneiden Äh, die Level, ich habe doch schon das nächste Level gespielt Das kommt direkt danach Ah, das war die nicht, ne? Ah, die muss man von der anderen Seite... Ah, okay. Ja, da war ja was. Die Level sind alle ganz cool. Ich mag die Welt tats tats äh, tatsächlich sehr. Ihr könnt euch auf das nächste Level freuen. Das ist auch ganz nice. Ehrlich. Ja, das hatten wir schon. Ähm... Oh, verdammt, falsche Richtung. Wir müssen hier irgendwo ganz schnell, ganz, ganz schnell lang... Dann geht's... Verdammt. Dann geht's, glaube ich, hier lang oder so. Ich habe hier diese Papierschachtel, was auch immer es ist. Papierschachtel, ja. Und hier schnell nach unten und... Nee, da war ich nicht. Wo war das denn? Oder war das hier? Und dann hier? Nee. Aber ihr seht's. Oder ihr es gleich sehen. Da unten ist was. Hier. Hier ist es. Weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Verdammt, ist meine Papierschachtel kaputt. Äh, ach hier. Okay, ja, das haben wir verpasst. Wow, haben wir alles. Und dann zeige ich euch noch den Aus Ausgang. Hier. Hier wäre man dann rausgekommen. Und dann hätte man alles gehabt. Ja, mehr brauche ich euch nicht sagen. Das wäre doch mal was. Okay, was ist denn das hier alles? Komm, wir wir noch eins hier. Willst du den Samurai nehmen? Was Nimm ist den Samurai. Da. Den Bushitoni, den hast du gerne nehmen. Nein, ich nehme mir den Heizofen. <lacht> Warum? Ich will ein Ofen sein. Warum willst du ein Ofen? Dann bin ich der Heizofen. Aber was, den hast du schon. <lacht> ja, ich bin auch schlau. <lacht> Nein! <lacht> ich nehme den Heizofen. Okay, dann nehme ich den Heizofen. <lacht> Nein, hör auf. Ich will nicht Amiibo. Nein. Was? Abbrechen. Amiibo. Nein. Hör auf, was zu drücken. Hör mal auf, was zu drücken. Nein, ich drück hier. Okay, dann nehme ich äh ich bin gern die Asienlampe. Dann bist du der Heizofen. <lacht> okay, nein, nein. nein. nein okay. Du bist jetzt der Heizofen. Ich bin der Heizofen. Gib mich auch da rein zu. Nein. nein. <lacht> <lacht> hey, wo ist denn jetzt... Äh, das was ich gerade ausgewählt habe? Wo ist die Lampe? Hä? Weg. Wo ist die Lampe? Egal, nehmen wir halt... Äh, Japanese Schloss. leckes Schloss, Juhu. Was ist das denn Weiß ich nicht, irgendwas japanisches halt. Das war mal irgendwas japanisch. Herr von Samurais Schloss. Ja, <lacht> jawohl. <lacht> <lacht>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 Wir sind beide einfach gestorben. Als ob das ein Insel umbringt. Oh, warte, warte, warte. Wir kommen bestimmt hoch. Meinst du? Nein. Doch nicht. Ah. Ja, danke. Wieso danke? Weil du getroffen wurdest, nicht ich? Kann, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr be bewegen. Weil hier kann man hoch. Ja, muss warten. Nein, bei dem anderen. Bei der. Oder so. geklappt geklaut oh. da ich kann das dich mal umändern Danke. <lacht> ich habe alle bekommen mit dem Ei krass Musik ja, ich weiß auch was anderes was geil ist äh, was ich meine natürlich das Spiel du voll raus Herr Horst. What the fuck? Herr Horst, wie geht's ihm? Das Ding ist... <lacht> Was ist passiert? Warte! Warte, das kann man nicht drücken, oder? Ja, das ist nicht. Warte, hoch! Geh doch hoch! Ab! Ein One-Up? Oh krass, ein One-Up, cool. Hier gibt's fünf One-Ups. Samurai! Oh, oh. <lacht> oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben ihn umgebracht! Wir haben ihn einfach umgebracht! Schredder. Wir müssen das hier holen. Wieso? Also. Warum? Warum? Wir müssen... Was machen wir denn jetzt mit dem Raum? Aber wir hier? gehen einfach da weiter. Hier weiter. Naja. <lacht> Und, Und jetzt springst du? Oh. Nein, nein, nein, nein, nein! Das soll man das nicht machen. Ja, warte, man muss warte, warte, dann drauf springen. Echt? Ja. Ach, man kann jetzt auf ihn drauf so. Yo, Bro, was geht? Wo ist denn der? In die, Eier. die Musik ist so schön. <lacht> die Musik ist so schön. Das waren die letzten Worte <lacht> vor seinem Tod. <lacht> Nur weil ich ein Haus bin, kannst du nicht Oho. auf mich drauf, okay? Okay, warte, bleib hier. Sollen wir hier lang? Ja, weil hier ist nämlich ein verstecktes Ding. Guck, ich hab's gewusst. Aua. Und gibt noch eins. Nein! Aber <lacht> die kommen auf mich drauf. <lacht> Oha, easy. Still. Easy, so, natürlich. Was ist der Hintergrund? Was ist der Hintergrund? Mann, du Vollhorst! Egal! Ja, mein Outfit! Mir fehlen voll viele Herzen wegen dir! Wegen mir? Ja, alles deine Schuld, immer. Immer alles deine Schuld. Ich bin nur im Nagelbett liegen. Abbi, Abbi! Da ist ein ne. Was <lacht> das? <lacht> ist da, das glaub ich glaube, für eine Quest oder so. Für eine Quest? <lacht> ja, ist doch besser so. Okay. Ja, wie willst du das denn, denn? Ach so, Achso, du meinst. Achso, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Lass, lass mich doch durch, erstmal. Hier gibt's doch irgendwas, oder macht nicht? Macht Spaß. Macht Spaß und ist fair. Yeah. Was macht Spaß und ist fair? Yeah. müssen das hier. Guck mal, das ist wie Puzzle. Ja, ist doch voll cool. Ich mag Puzzle. Pause, Pause, Pause. Das ist wie dieses Schiebe Schiebepuzzle, weißt du, was ich meine? Naja. Komm mal her, komm her. Lass mich los, hör auf. Ich will nicht auf dir drauf. Mach. Du musst rein. Weil sonst nicht, äh, nicht erscheint das Ding. Warte. Und jetzt? Komm mal näher ans Mikro, Mann. Ein geheimes Ding. Ein geheim. <lacht> ja, das ist schon recht. Hey, wir haben voll viele Blumen verpasst. Oder kommen die erst noch? Ja, bestimmt. Warte doch, warte doch, warte doch, warte doch, warte doch, warte. Und warte. bei Herzen. jetzt gehen wir zurück. Ja, ich gehe ohne dich, ne? Tschüss. Was? <lacht> ich hab doch genug Herzen, ja, ich brauch die eh nicht. Und das war der, die zweite. Ja, Meine ich doch. Ach so. Für die Quest wahrscheinlich. Ey, lass mich. Mann, blödi. Halt doch auf, Mann, der kriegst schonen, ey. Aua. Ja, selber schuld. <lacht> Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hä? Was ist das denn? Wow! Nein! Warte mal zurück! Warte mal zurück! Okay. Wir waren noch nicht fertig! Oh Mann, wir haben abgeschossen! getan, Mann! <lacht> ja, mal, wie fertig! Ich das nichts machen. <lacht> so. Hey, was ist das, was machen wir hier? Du, du, du, du, du, du, du. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, auf ja, warte. jetzt, hinten. jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, den Schlüssel holen. <lacht> <lacht> Warum jetzt, du den Schlüssel? Nee, ich, die hab die hey. ich hab ihn geholt. Hey, <lacht> ich hab ihn geholt. Hast du gar nicht? Du hast nur auf mir drauf. Nö, nö, nö, nö. Zurück. Nö, nö, nö, nö. Hör auf! Hör <lacht> auf! Okay. Ey! Du sagst ja auch Warte, da ist ein, ein Geschenk. Warte, auf. hör auf! Das ist ein Geschenk. Geh weg, geh weg. Geh weg. Okay. Hä? Kommt grad, ich nicht spring. Okay. Mann, es sind meine Herzen weg! Blödian! haben alle alle Red Coins Leute als ob das ist das das finde ich jetzt fair. Äh, unfair Hallo. du stehst ich im Weg ich. ey <lacht> <lacht> Lol. ist da mega easy hier hinzukommen dritte erst lol also, Herz müssen wir nochmal neu machen auf Screen, aber ansonsten. Ich hab das. Du schaffst das? Ich hab's gelernt. Hast du gesehen, gesehen, hast du gesehen, das Skill hab ich, das Skill. Krass. Jetzt ich Nein! Ich <lacht> hab sie <nicht> verdient. <lacht> okay. Nein, jetzt hast du sie. Ich hab sie, oh cool. Nee, hast du nicht, hab ich nicht. Oh. Jetzt hab ich sie. Jetzt sind wir, wir beide enteilt. zwei. Jetzt haben wir beide zwei, ist auch fair. Hä? Ja. hör auf, lass mich Ruhe! Das ist nicht meine Schuld. Jetzt noch, alles seine schön. Immer. Warte mal. So. Ich verstehe diesen Raum halt den? nicht. Wir brauchen noch zwei Blumen. Ja. Weil kannst haben wir nämlich alle. Und Leben brauchen wir natürlich, aber die haben wir jetzt schon mal okay. gemacht. Warte, warte, warte, mach mal. Ach so, warte. Mach mal, mach dann. Ach so, ne. auch so einfach. Easy. Habe ich auch gerade gesehen. Schön geschafft. Ich dachte, wir <lacht> <lacht> warte, warte, das ist danke. Bitte, bitte. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> I am dead! Surprise! Beknott. Yo, Bro, was geht? Ich bin auf Schwert drauf. Ist mir noch egal. Ich hab eh schon die What Idee ja, Was war das? Hä? Hä? Okay, das müssen wir noch fixen, Nintendo. Oh nein. Okay, bist du ready? Ich komm nicht drauf. Komm her. Wir okay. müssen ready sein. Ich mach. Gab's. Nice. Hol die dir. Yes, wir haben alles. Außer Herzen. Aber ja. das machen wir auf Screen. Ja. Hab ich schon gesagt? Hä? Du hast gesagt, ich hab alles. Oh. Warte, äh, lass mich mal auf dich drauf. Ich will mal auf dich drauf reiten, Susa. So, so. Oh ja. Nice. Oh. nice. Nice. Oh mein Gott, hier gäb's noch Herzen. Scheiße. Warte, warte, warte. Was machst du? Hör auf. Was machst du? Ich will noch Herzen finden. Geh doch runter. Guck oh, oh, mal nicht, noch nicht, noch nicht. Ich weiß genau, was du machen musst. Guck mein... mal weg. Du bist immer bei mir. Also müssen ich bin nur die Pass auf. So, und dann müssen wir noch mal. So, und jetzt mach du mal da oben. Da. Oh. oh Gott, warte. Ich kann gerade so eine Windows-Meldung. Ich hoffe, du hattest... Nee, ich hab eigentlich nicht gehört, weil ich habe Ton ausgeschaltet. für ja, Windows-Dinger. Da, da, wo ich hingucke. Hä? <lacht> <Nice>. <lacht> <Psch>. <lacht> <lacht> <lacht> Hä? Ich hab das auf Abgeschossen. Ach, jetzt! <lacht> das müssen wir jetzt noch einmal machen. Aber mit Vergnügen, du. Jetzt! So. Ja, hey, man kann auch okay. so machen. Ja. Ja. Okay, warte, warte, warte. Was ist das? Egal. Ja, wir haben eh alles, oder? Hä? Ja. Oder? Ja, haben wir haben alles. Okay. Sorry, ganz nach vorne diesmal. Was? Was? Boss. Oh, Bosskampf! Ui! Samurai? Ja. Hier äh, gib dich auf! was? Meine Wesen fallen will in euer Verderben sein. Oh, oh. Oh, no. Ein Samurai, aber diesmal in XXL. Was? <lacht> das ist Bockmeier. Bockmeier. Das ist Bockmeier. Bock <lacht> Bock <lacht> Lol, das ist halt wirklich Bockmeier. Schnell. Die Musik. Ludis Mansion Musik! Das ist Instrument, glaube ich. Also. What the fuck? Was? Hä? Hä? <lacht> Lol, das sind immer Puzzle hier, die wir machen. Ah, Rätsel. ich verstehe. Das ist schön. Guck mal, der freut sich. Der ist echt voll cool hier eigentlich. Was ist passiert? Ich muss schnell rein. Ach Achso! Jetzt? Yes. Ah! Warte, warte, Guck, ich bin Skiller. Krasser Skiller. Lass mich alleine, ich bin alleine. Denn so. <lacht> den jetzt müssen wir den hier knüpfen. <lacht> Warte, komm doch, komm doch. Ich bring den. Achso, du hast ihn schon erreicht. Lol. Wie macht der das? <lacht> Wie macht der das? Wer denn? Bockmeier. ja. <lacht> <In> der Ahnung. <lacht> Bockmeier, Alter. Das ist, das ist doch, das ist Bockmeier, man sieht das doch. Was? Warte. Ah! Ich springe oh. spring immer, wann ich will, Baby. Oh nein, warte, warte, bleibst du da drin? Nee, nee, nee, so wir, soll man wir das nicht machen. Was? Achso, warte ich doch, ich weiß nicht, wie man es machen soll. Hier, schau, hier ist eine Tür. Na, damit man den hier schiebt. Ach so, den muss man erstmal öffnen. Und dann kann man hier nach oben. Und dann hier, komm rein, komm schnell rein. Oh nein, zu spät. Fuck. Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Mann! Sorry. Komm runter! Oh Gott, die Folge ist so lang. Schnell, du bist fast tot. Äh. Runter. Und dann? hier nach dann müssen wir hier nochmal zurück dann müssen wir hier nicht da runter <lacht> <lacht> schade. schade das wäre geil What? gewesen was, und da unten waren auch noch welche echt nicht, nicht, nicht. Hey, ja ich drück doch so viel wie ich kann hast doch gehört okay jetzt rauf <lacht> ja, <nee>. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Wir haben ihn! ihn. Oh, Bockmeiß nackt. <lacht> das ist er halt auch normalerweise? Ich weiß. Das war wahrscheinlich Bockmeißfrau. Juhu. Okay. So, die Herzen machen wir dann auf Screen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, Danny. Was willst du noch immer du den Fans sagen? die fans eben ah, willst du noch irgendwas <lacht> den zuschauern sagen welche Zuschauer? ach so äh, die zwei Personen also mama <lacht> hallo mama <lacht> nein Spaß nee, sag was, was willst du noch den zuschauern sagen den den zwei zuschauern jetzt kommt ich und du äh, <lacht> ja ja Ja? Ja. Das war's. Das war's. Okay, haut rein.